Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu Pro's Enlightenment. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das Spiel noch nicht erschienen. Es steht aber unter einer NDA, das heißt, ich darf erst am Erscheinungstag auch mein Gameplay-Material hier zeigen. Es wird am 11. April veröffentlicht, das heißt, auch dann kommt mein Gameplay-Material raus. Ja, Was ist Pro's Enlightenment? Es ist ein Rätsel-Adventure-Game und äh, vom, im Setting vom Kalten Krieg, äh, spielt auch in Russland, ich glaube der Entwickler ist auch aus Russland und ja, können wir mal die Option mal kurz durchgehen, bevor wir hier wirklich zum Gameplay kommen also äh, wir können auch äh, Untertitel einblenden, äh, momentan ist noch keine deutsche ah. ja, es ist ein bisschen schwierig das mit der, die hier auch wirklich zu treffen, da haben wir es also man kann Englisch einstellen, ich glaube, das ist dann Russisch und irgendwelche chinesischen Sachen. Es soll aber Deutsch wirklich nachgereicht werden und äh, da bin ich echt gespannt drauf. Und ist auch ziemlich wichtig für viele Zuschauer, dass hier auch eine deutsche Übersetzung reinkommt. Besonders bei so ja, Adventure Games mit einer wirklichen Story. Okay, dann haben wir hier noch äh, Buddy, also wir können unseren Körper ein- und ausblenden. Ja. Na, komm. Dann können wir einstellen, dass wir sitzen oder, oder halt nicht sitzen, ich stehe halt hier, wie ihr seht. Dann kann man auch so eine Vignette einstellen, das geht aber scheinbar nur mit der Oculus. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, wenn man geht, dass hier dieser, dieser ja, Field of View eingeschränkt wird. Ich möchte mich schnell bewegen, weil mir das andere ein bisschen zu langsam ist. Diesen Punkt habe ich noch nicht herausgefunden, was das jetzt sein soll. Dieses Gentle Acceleration. Also ich habe noch keine Veränderungen festgestellt, wenn ich ein- oder ausschalte. Hier können wir, glaube ich, Rechts- und Linkshänder äh, umstellen. Also ich habe jetzt den Locomotion auf der linken und man kann es auch auf die rechte Hand machen. Ist halt für Links- und Rechtshänder. So, Enable Turn. Das ist halt ähm, ja, Snap Turn. Und äh, ja hier kann man dann Smooth machen, dann bewegt er sich halt ganz normal und bei Snapturn schaltet er halt einfach um. Ich habe Snapturn irgendwie lieber, deshalb lasse ich das jetzt so. Okay, das wäre es erstmal mit, den, mit dem Menü und mit den Optionen. Schauen wir uns mal hier um. Das scheint wie, wie so ein Sicherungskasten zu sein. Ist schon ein bisschen unheimlich, wenn man hier einfach so ins, ins Leere guckt. Schauen wir mal, was wir hier für Möglichkeiten haben. Wir haben eine To-Do-List. Satellite Installation in Power Up. Da scheint ein Haken dran zu sein. Okay, das weiß ich jetzt nicht, was sein soll. Deliver. Reverberators Delivery. Also äh, da, die haben auf, jeden Fall auf irgendeine äh, Lieferung gewartet. Dann steht es hier, das ist noch nicht abgehakt. Manually adjust the OSC to match the satellite signal. OSC könnte für äh, Oszilloskop stehen. Das kenne ich, weil ich Elektriker bin. Und dann steht hier Take RJ8 Blablabla bla bla vom Dimitri. Okay. Kann man hier alles, man kann hier echt alles nehmen. Kann man hier jetzt irgendwas abhacken? Nein. Cool, man kann hier echt alles, man kann nicht alles nehmen, aber echt viel. Viele Sachen. Oh, nicht, nicht fallen lassen. Kann ich die anziehen? Nein. DG Maintenance Manual, bla bla bla. Aber wir können ja nichts aufmachen, von daher ist das erstmal uninteressant. irgendein Kabel so? Keine Ahnung. Wam einschalten können wir auch nicht. Hier ist ein Powerknopf. Wow! Das ist aber cool. Good afternoon, comrades. Today the Moscow Metallurgy Factory, Hammer and Sickle was honored to have the General Secretary of the Central Committee of the Communist Party, Leonid Ilich Brezhnev. Leonid hier, oder? Ilyich gave a great <laughs> speech to the proletarians and did not hold back the handshakes. Last year for the Soviet Union was very productive and included plenty of political and scientific achievements. The docking of the Soyuz and Apollo spacecraft took place, two countries that were rivals earlier. USSR and the USA had the first docking of two spacecraft. Does this mean a reconciliation of... Okay, da ging es gerade darum, dass äh, Amerika und äh, Russland sich im Wettkampf befinden. Äh, wer zuerst, glaube ich, wirklich da ähm, ein Raumschiff entwickelt, was zum Mond fliegen kann. Das kennen wir ja noch alle von früher. So, jetzt gehen wir mal hier hinten zum Sicherungskasten. Und schauen mal, was hier so abgeht. Schalten wir einfach mal hier was ein. Oh, okay. Eins, zwei, drei. Okay. Also erste, erste kleine Rätsel. Den auch aus. So. Zwei. Nein, so. Den an. Okay. Dann probieren wir das mal andersrum. So. Drei. Zwei ist ja sowieso schon an. an. Da. Okay. Dann machen wir den aus. Wow. <lacht> Okay, erste Rätsel haben wir gelöst. Click Trigger to press the button and switch toggles. Aha, haben wir ja gemacht, okay. So, jetzt sehe ich da eine Kurbel. Jetzt, jetzt probieren wir erstmal zu kurbeln. Oh, da kommt was. Okay, irgendeine elektrische... Passiert uns da was? Eine elektrische Schaltung? Uh -huh. Pass UVB76 Okay, Das kann ich nicht nehmen. Wir sehen hier fehlt irgendwas. Okay, Ich würde sagen, das legen wir erstmal zum, zum Tisch. Wer weiß für was das noch gut sein wird. Oh, da passiert irgendwas. Ah, das ist auch das Oszilloskop, -so, glaube ich. Nur Signal. Die Geräusche sind sehr laut. Wow oh ich. <lacht> Jetzt haben wir, sehen wir irgendwie Wetterleuchten Artificial Radiation and Aurora Aurora ist glaube ich dieses Wetterleuchten was, heißt, was haben wir denn hier? Projekt Duga PR03 Name Anatoly, Engineer Okay Ha, eine Platte? Echt cool gemacht. Was haben wir hier? Okay. Legen wir auch erstmal da hin. Oh. Nee. Nee, nee. Lass mal hin. <lacht> Kisten, aber kann man auch nichts machen. Steht jetzt auch nichts interessantes drauf. Okay, da kann man erstmal nichts machen. Kann man hier Stecker können wir auch einstecken? Kann man den da hinten einstecken? Nee. Okay, reicht nicht aus. Öl oder sowas sieht aus wie so ein Kartenlesegerät. Beruhig dich! <lacht> okay, da kann man erstmal nichts mehr machen. Da ist noch ein roter Knopf oder so. Nein, okay. <lacht> No-Signal. Da stand ja drauf, wir müssen das äh, OSC, also das Oszilloskop, warte, warte selber einstellen, damit wir äh, mit dem Satelliten irgendwie verbunden werden. Okay, hier können wir... Ja, weil ich Oszilloskope kenne, hier können wir Kanal A und Kanal B einschalten. Und hier können wir dann halt noch was einstellen. Ähm, jetzt haben wir das Problem, dass das Kabel nicht ausreichend ist, ne? Guck mal da oben, Leute. Ich drehe mich mal kurz. soll ich denn so da dran kommen? Nee, nee, never. So was? Ha! Oh Gott! Ich kann es wirklich berühren. Wie geil ist das denn? Komm, komm! Da ist noch ein Kabel? Kriegen wir das auch oder ist das... Ja, kriegen wir auch. Das ist cool. Das ist echt geil gemacht. So. Wir haben jetzt, wir sind hier überall Farben, das heißt wir nehmen mal das rote mit, schauen mal, ob wir das irgendwie verlängern können. Und im Blau. Gramm. Signaltesting. S to start. Invalid Signal. Äh, wo ist P? Da. Ah. Okay. Das hören wir uns noch mal an. Also, das war Kanal A. Äh. Das Okay. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Kanal A. Das ist er sogar schon, oder, der, der, der Sound? Ne, das nicht. Hört sich gut an. Ne, okay, wenden wir den mal kurz aus. Das hört sich so an wie das. Nee. Passiert. Testsignal. Enter your name. Wir wir sind entweder sind wir dieser Anatoli hier oder Dimitri. Aber da stand ja, wir sollen von Dimitri irgendwas abholen. Das heißt, wir probieren jetzt mal Anatoli. Enter Passwort. Enter Passwort. Vielleicht hier das? I976? I976. Äh. Ah, wir haben doch eben... Warte mal. Wir haben doch eben diesen Zettel in dem Schaltkasten gefunden. Pass. UVB76. Okay, probieren wir einfach mal. können ja nichts, nichts falsch machen, sag ich mal. <lacht> Oder ich äh, sprenge jetzt hier alles in die Luft. Kann natürlich auch sein. Bei drei, vier versuchen. U, V, B, sieben, PR, 0,3, bla bla bla. Okay, ja. Sauber. Jetzt gehen wir mal da hinten hin, weil ich habe das Gefühl, dass das das Kartenlesegerät auch ist. Guck mal, da sind auch so Punkte. Schau, schau mal. Wow. Guck mal, die passen sogar einigermaßen. Aber oh, das ist mir zu kalt. <lacht> wow, sieht ja echt krass aus. Wow! Anatoly! Over here! Ja, gleich! Hier sehen wir diese riesigen Antennenstationen, die es auch äh, wirklich in der Nähe von Tschernobyl gibt, auch noch vom Kalten Krieg. Und die sehen wir jetzt hier auch. Das sieht echt genial aus. Bist du Dimitri? Schau mal kurz dieses langsame Es wird schwerer, durch den Schneesturm. zu sehen. Was hat dich so lange? Ja, ich habe da gerätselt. das spare Teil, das du gefragt hast. Ja, dann geht mal her. Hier! Take it! I'll be here till the end of my work shift if you need anything. I hope that the weather won't get any worse. See you later, pal. See you later! Okay, hier werden gerade diese... ...diese gebaut. Oh, hier kommt die Größe richtig geil rüber, finde ich. Geil gemacht. Okay, gehen wir mal zurück. Und das meine ich, ist echt irgendwie sehr langsam, das heißt, wir schalten das jetzt wieder ein. Oh, geht schon besser. So, und in dem Kasten hier fehlt uns doch, genau, und in diesem Protokoll stand ja eben, wir kriegen von Dimitri, R, J, bla bla bla. Probieren wir jetzt mal. Oh. Whoa. <clears throat> I see. There's not enough voltage. Anatoly, let me help you power this thing up. One cup of warm tea, and we will get to it. Anatoly, do you have a cup somewhere around here? Ach, der will eine Tasse haben, okay. Da lag doch einer. Da. Uh, Anywhere? Ja. Da muss ich. Dimitri, ruhig. <lacht> Wie geil ist das denn? Na schau dir, dass man jetzt wirklich nicht sah, dass er auch den Tee Ah, tastes good. Warm. Und was hast du jetzt vor? Anatoly. Everyone knows that you are one of the best scientists of enlightenment. König? Okay. All these things you design and invent serve well the Soviet enterprise. You're a hard worker and a good friend, and I trust you as a friend. All this work we do for enlightenment, it concerns me. They hire more people for the enterprise and a few of those who spent years working here simply disappear. Last week, I had a shift at the Rostock station where our friend Victor works. And look what I found. Also, I saw'. It has blood on it.. That's It's Victor's watch, Victor. I didn't hear anything about any kind of incidents at Rostock. If you? We oh. need to know what happened to him. Look, we have to be careful. There is something wrong within the walls of enlightenment. Let's keep an eye out for now. And get back to work. Also er meinte, dass äh, Leute verschwinden, die hier längere Zeit arbeiten. Und äh, unser guter Freund Victor Let's ist verschwunden und er hat nur diese Uhr gefunden mit dem Blut drauf. Okay, er will was von uns. Gehen wir mal gucken. Connect the cable. Hallo. Wir hatten da eben noch ein Kabel. Den. Nee, nicht den. <lacht> da haben wir jetzt einen gelben. The yellow side should go to the board socket. But do not insert the Okay, er hat gesagt ich soll es noch nicht einstecken. Thumbs up when you are ready. Uh <lacht> fuck! Let's do this on a count of three. Okay. One, yeah. two, two. Three. three! Wow! That's all That's That's That's That's That's That's That's That's Was jetzt?